Bei uns ist der laute Ton Gang und Geber. Werbung aktiv. Von den Bergen her kommt der kleine Bär, wo das Alphorn erklingt. Jeder freut sich, sehr mm. über unseren Bär, der die gute Bärenin nicht. Überall wird er begeistert empfangen. Na endlich lernt man sich auch mal persönlich kennen. Guten Tag. Hallo, ich bin Marcel Davis. So was? Überall macht unser Bär neue Eroberungen. Man könnte fast neidisch werden. Man könnte fast ein Tisch werden. So ein Küsschen wird natürlich belohnt. Na, dann wollen wir mal schauen. Komm, komm, komm, komm, komm. Da ist sie ja schon seine gute Bärenwisse. Die kennt wirklich jedes Kind. Die kennt wirklich jedes, jede Kind. Hup doch mal! Leider muss er jetzt von uns gehen. Nichts geht über Bärenitte, Bärenitte zum Ka -ka This is the color song, come on and sing along, even if you sing it wrong, sing it loud and sing it strong